Seit eh und je musste die jugendliche Elite Zürichs in der alten Kantonsschule Platz finden. Doch der Andrang nahm ein geradezu erschreckendes Ausmaß an. Um solchen Zuständen vorzubeugen, wurde im Jahre 1959 das Schulhaus Freudenberg erbaut. Eine Ankunft? Der Anfang der Geschichte. Das ist Willi. Und das sein Freund Röni. Naja, um die Schule der Schüler scheint es hier nicht zu gehen. Vielleicht um die Schule der Frauen? Hier trennen sich die Wege der Freunde. Willi macht sich auf zur alten Kantonsschule, was René nicht ungelegen kommt. dass Rönne nach dieser Freude besonders freudig dem Schulhaus Freudenberg zustrebt. Unterdessen kämpft Willi gegen Verkehr und Zeit. Na nun, dieses Gesicht kennen wir doch. Das ist ja wieder Leonie. Leonie spielt ihre Doppelrolle verblüffend gut. So gut, dass selbst die Freunde nichts ahnen. eilt aber, denn auch in der alten Kantonsschule ist die Zeit nicht stehen geblieben. Blenden wir zurück zum Freudenberg. Langeweile, im Freudenberg? Lockern wir doch die strenge Bankordnung auf. Aus tiefem Schlaf, jäh aufgeschreckt, darf Willi die Pause im Freien verbringen. Welche Erholung, welch ein Vergnügen, bei Motorenlärm und Tramgeklingel. Wie sanft hingegen lässt es sich bei diesen Klängen weiter träumen. Mannigfaltig ist hier die Kurzweil der Pause. Übrigens, kennen Sie diese Melodie? Hans-Georg Nageli komponierte sie 1793 auf eben dieser Anhöhe, die in der Folge Freudenberg benannt wurde. In der Schulstunde machen sich die technischen Neuerungen angenehm bemerkbar. Im alten Bau erinnern die Einrichtungen an Urgroßvaters Zeiten. So wird das Tafelputzen zur Akrobatik. Apropos Akrobatik, die Turnhallen im Freudenberg sind den heutigen Anforderungen bis ins Letzte angepasst. Aber auch die technisch verwöhnten Freudenberg-Schüler trauern nicht über das Ende des Schulmorgens. Mittag wird es auch am Pfauen, dem seit Jahren bewährten Treffpunkt mit den Töchterschülerinnen. Daneben hat auch die umgebende Kultur ihre Reize, so das Kunsthaus. Welchen Gegensatz dazu finden wir im prosaischen Quartier Enge? Musikliebhaber kommen hier am Heimplatz auf ihre Rechnung, wogegen die Freudenbergler sich an harmloserem Ergötzen. Geistige Genüsse stehen zu andern. Bildende Kunst hier wie dort. Doch zurück zum Pfauen, der ein Zentrum zürcherischen Theaterlebens bildet. Es ist begreiflich, wieso, dort haben wir uns sehr schmal gesehen. Aus hellheiterem Himmel ist es über uns gekommen, dort am Pfauen. Am Pfauen ist es geschehen. Und ringsum die Summe hat es und klönt und klingelt von Auto und Tram. Der Lärme hat höchstens das Glück noch verschönt. Für uns hat das alles wie Musik tönt, So feierlich und wundersam. Ein Brief von Leonie. Was mag wohl drinstehen? Mein Lieber, vielen Dank für deine Einladung, aber leider kann ich nicht kommen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dir mitteilen, dass es wohl besser ist, dass wir einander überhaupt nicht mehr treffen. Begreiflich ist Willi erleichtert, gilt doch der Brief seinem Freund. Unterdessen wartet Willis Familie ungeduldig am Mittagstisch. Endlich! Was ist wohl der Grund für die Verspätung? Natürlich liegt die Schuld wieder einmal bei den Lehrern. Mittagspause im schattigen Park des Freudenbergs. Verständlich, dass in dieser klösterlichen Männerwelt die hübsche Bibliothekarin Furore macht. Mit dem unheilvollen Brief in der Tasche macht sich Willi am Nachmittag auf, Freund Röni im fremden Schulhaus zu suchen. Als Zaungast wohnt Willi einem physikalischen Versuch bei. In der eigenen Werkstatt werden die physikalischen Geräte laufend ausgebessert. Halt, hier hat sich Willi auf seinen Streifzügen offenbar verirrt. Jetzt drängt die Zeit, bald ist Pause. Doch mit der Tücke des Objekts hat er nicht gerechnet, denn der Türen sind hier viele und ein Rätsel, auf welche Seite sie aufgehen. Im Gymnasium ist er angelangt. Nun gilt es noch, das richtige Zimmer zu finden. Ob sich Röne vielleicht hier befindet? Schon wieder angebrannt. Dann werden die Klassenzimmer wohl eine Treppe höher liegen. Willi hat gut lachen, während Röne sichtlich niedergeschmettert ist. So sind eben die Mädchen. Als Trost bleibt wenigstens die Erkenntnis, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wieder in alter Eintracht vereint, ziehen die Freunde von dannen. Unsere Geschichte wäre damit zu Ende. Doch halt, das Corpus Delicti, der fatale Brief, liegt noch zerknüllt herum. Und wir wollen eine saubere Lösung finden.